Ja Leute, was geht? Hier ist wieder euer e der oder Boss hier vom Boss Channel. Aber warum meine Freunde, und ich muss jetzt erstmal ins Spiel joinen. Und ich weiß nicht, was es ist. Ist das hier bei Black Ops 2 jetzt immer so, dass es das so komisch schlägt oder so? Keine Ahnung, ich gehe mal hier raus. Weil ja, keine Ahnung, im vorletzten Video war das ja schon mal so, dass es hier so komisch gerockelt hat im Spiel drin. Und ja, kein Plan. Aber wir haben ja hier alle Zeit der Welt. Wir können hier ein neues ähm, Game suchen, meine Freunde. Und was ich jetzt erstmal so von vorne weg. ...beanmerken muss, meine Freunde. Da ja, muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. Und zwar ist es das, das erste Video seit langem, wo nicht so beim ersten Versuch gemacht worden ist. Ja, ich habe hier gerade abgebrochen, aber ja, ich bin nicht so ganz zufrieden war mit dem Video. Das heißt, heute gibt es hier Qualität, Malität, meine Freunde, ja. Hier, Qualität wird beim Boss groß geschrieben. So wie Nomen, meine Freunde, ja. Kleiner Freestyle hier vom Boss. Und heute, ich sag's euch jetzt schon mal so von vornherein, wird mir so ein bisschen ein anderes Video sein, weil... Ja, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen so aufs Gameplay zu fokussieren, ja, quasi wie The Rock beim Training. Dass ich mal hier ein bisschen was Gutes hinbekomme, so wie in den guten alten Zeiten, meine Freunde. Meine Freunde, weil viele meinen ja immer so, yo, Boss, deine live Commentaries, die sind gar nicht live. Und liegt wahrscheinlich daran, weil ich halt nicht so fokussiert bin aufs Spielen, so also beim Kommentieren, sag ich mal, ja. Ich mache das halt mehr so nebenbei und deswegen sind die dann auch meistens nicht ganz so krass, aber meine Freunde... Deswegen gibt es jetzt hier quasi die Re-Onion, meine Freunde, ja. Onion, so wie diese Zwiebeln, ja. Und mal gucken, ob das so alles hinhaut. Aber ich denke mal schon, weiß nicht, ob ich das so parallel dazu dann immer noch so krass kann. Aber ich, ich bin ja so ein krasser Typ, da müsste das eigentlich schon mal klappen, ja. Und was ich heute mal wieder ankündigen wollte, ja. Ist jetzt nicht so eine krasse Ankündigung, obwohl eigentlich schon. Und zwar, viele kennen ja hier den YouTuber ähm, Snacks oh, TV, also ich sag mal besser den Slatko auch, also ist auch ein Slatko. Ich heiße ja auch Slatko für die, die sich wussten. Und dieser Typ ist ein richtiger Hurensohn auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall, der hat zur Zeit kein Internet, sage ich mal. Und zwar, wenn der wieder Internet hat, meine Freunde, kommen auf jeden Fall krasse duel Commentaries mit dem. Und ja, die, die ich kennt, ist auf jeden Fall ein krasser Typ. Zwar hat sich ganz so krass wie ich, aber ist halt, ich sag mal so, auch ein Slatko. Also er heißt, er ist schon heftig. Ballert hat auch krasse Bitches, ja, und dann, ich sag mal so, dann können wir ein bisschen pushen, weil... Ich will ja echt nicht pushen oder so, ich bin nicht so einer, der irgendwie angibt oder so. Aber, wir beide, wir haben schon so die heftigsten Bitches am Start, also... Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was für andere YouTuber so, ob die überhaupt Bitches am Start haben. Aber ich würde mal schon sagen, dass unsere Bitches so die heftigsten so aus ganz Deutschland sind, ja. Also da gibt es wirklich keinen, der hier krassere Sluts am Start hat, wie wir beiden. Und damit können wir dann ja ein bisschen pushen, ja, dann können wir auch Bilder, Videos... Natürlich zeigen so, ist ja nicht so, dass das hier dann nur leere Worte sind. Könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen, ja. Das ist dann quasi hier, äh, wie hier eine Top model show wird dann hier mein Channel sein, meine Freunde. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, wird auch echt krass sein. Weil viele glauben jetzt so, ja, der labert eh nur, aber ihr werdet das ja dann sehen, meine Freunde. Ihr werdet dann echt geflasht sein. Und ich würde mal sagen, bis jetzt klappt es sogar hier mit dem auf den Gameplay so ein bisschen fokussieren. Hier 11 zu 1 kann man auf jeden Fall lassen hier auch den Orbital-Satelliten. Also ich sitz natürlich nicht so wie ich, ich muss ja so ehrlich sagen ich zocke jetzt nicht mehr viel. Also eigentlich gar nicht mehr so nur für die Videos. Und dafür geht es auf jeden Fall schon relativ fit, sodass ich mich jetzt mal hier ein bisschen konzentriere und dann auch mal was Besseres dabei rauskommt. Und kann man auf jeden Fall lassen ist jetzt natürlich nicht so wie diese ich sag mal so wie diese krassen Leute hier, die für ihre krassen Gameplays hier bekannt sind wie kein Plan. Apocalypto Red oder so, obwohl er ist Red oder so, obwohl er ist auch für seinen krassen Brust- Rückenumfang bekannt. Also, sag ich mal whisker bars oder so ja aber ich sag mal so für mich ist das auf jeden fall hier ganz okay kann man auf jeden fall lassen geht fit so wie ich denn ich gehe ins mac fit ja. kleiner freestyle man muss man muss das ja auch honorieren meine freunde meine videos haben nicht nur hier krasses gameplay sondern auch krasse freestyles ja das ist natürlich dann doppelt und dreifach krass jetzt bin ich hier gestorben leider ja ein bisschen tragisch magisch aber kann man nichts machen ja von der S-Mine ist jetzt natürlich nicht so der, ich sag mal, schönste Tod, meine Freunde. Jetzt muss ich mal ein bisschen was äh, einstellen, so. Damit der Hase auch so backside ein bisschen läuft. Der ja, muss ja auch für mich laufen. Und hier krass die C4 geworfen. Daumen hoch dafür. Und ja, jetzt kenne ich natürlich einen Sniper so. Das ist natürlich nicht so krass. Aber kann man nichts daran ändern. Und mal gucken, ob wir jetzt hier wirklich auf diesem Level halten können. Oder ob das jetzt hier sinkt, absteigt wie ähm, schlechte Fußballmannschaften in der ersten Bundesliga. Also ich will ja nicht pushen, aber die Freestyles, die hier heute kommen, sind ja wirklich schon äh, top Level. Quasi erste Liga, meine Freunde, wie die Champions League. Na gucken, ob wir das so behalten können. Und hier wird sich doch bestimmt der ein oder andere Strolch verstecken. Ja, da habe ich natürlich recht gehabt. Wie immer. Oh. Und hier hat mein Kollege, also hier mein Teammate, war ein richtiger Huren, so dass er den gemessert hat. Aber kann man ja nichts dran ändern. So, der Typ da hinten ist auch nothing special, so. So, der Typ und den Typen auch natürlich. Also ich will ja nicht sagen, aber läuft bis jetzt echt. Und hier, das mit dem C4 werfen, habe ich irgendwie noch nicht so drin. Und ja, aber wird auch alles schon. Ja, packen wir uns mal hier die Sniper. Jetzt wird rasiert, achte meine Freunde. Hier, Hit, Hitmarker, guck mal. Mach hier so einen krassen Move und dann kriege ich nur einen Hitmarker. Da sieht man einfach, dass hier das Spiel nicht fair ist, meine Freunde. Ich muss schon sagen, kann man nichts daran ändern. Aber, meine Freunde, ich glaube, keine Ahnung. Ich wollte mir dieses voll holen, ja. Kleine Story jetzt so zwischendrin. Ist mir gerade so eingefallen. Und achtet, meine Freunde. Ja, ich wollte mir das so holen. Dachte ich mir so, ja, okay. Steppe ich so ganz fresh in dieses ähm, GameStop. Kann man so zwei Spiele abgeben. Muss man da nur 10 Euro bezahlen. Dachte ich mir, ist eine fresche Aktion. Wollte ich halt so hinsteppen, dachte ne? Dachte mir so, ja, okay kaufe ich mir das halt und dann sagen die mir so eiskalt ja das wurde verschoben auf ich weiß nicht genau auf wann auf jeden Fall wurde es versch verschoben richtige Minusaktion auf jeden Fall hier von den Entwicklern sage ich mal ja aber kann ich nichts machen weil ich wollte das ja auch fresh hier zocken oder auch Videos davon bringen aber kann ich jetzt ja leider nicht machen meine Freunde aber sobald das Spiel raus ich werde mich da jetzt noch mal gleich informieren wenn dann auf jeden Fall Videos auch davon kommen, weil ich weiß, ich habe mir so auch, ganz ehrlich noch kein Video davon angeguckt, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass es fresh sein soll. Und ja, dann werde ich mir das auf jeden Fall holen und auch Videos davon produzieren. Der liegt am Boden wie eine Frau. Und ja, ah, hier, Gameplay zu Ende 30 zu 8. Kann man auf jeden Fall lassen, würde ich sagen, so fürs Erste. Und euer EMPII oder Boss ist auch out hier bitches. Jetzt könnt ihr euch noch die Killcam angucken. In der Zeit write ich hier, ähm... Äh, euh, noch einer wichtigen Person zurück. Und euer emp oder boss auch noch die Bitches noch, um. Kurr!